Kommunikation hat dann auch ganz viel mit Macht zu tun und wie man seinen Einfluss geltend machen kann. Fehlendes Nachdenken macht empfänglicher für Verschwörungsnarrative. Wahrnehmung hat etwas sehr Aktives, also ich suche mir auch eine bestimmte Information.